Hallo Leute, hier ist wieder euer Stronikater. Und Tonkorn. Okay, hallo. Und wir sind wieder da. Der Schadia ist noch nicht da. Der wird hoffentlich bald dazukommen. Ja, was machen wir heute? Also, äh, ich weiß gar nicht gerade, wo du bist. Aber ich bin hier unten noch im Tunnel und mich hat hier Wasser überflutet. Und ich werde jetzt mal zurückgehen und mal gucken, ob ich irgendwo anders was machen kann. Ich glaube, du bist da hinten. Ach, du wolltest ja den... Den Tunnel für ein Schadea bauen. Ja, <lacht> aber ich glaube, das Projekt ist etwas zu groß. Ähm, hey, Die Tomaten sind alle reif. Nur dadurch, dass ich kurzzeitig. Du? Bitte, bitte. Mhm. Ah, ich sehe bei <lacht> dir sogar die Herzen von dir. Wenn ich auf dich Ah, ja, draufzeig. genau, wenn man jetzt sich anschaut. Ja, wir haben ein Update eingespielt. Ah, okay. Hm. Beim Testen von dem Update sind übrigens auch die Tomaten und die Sachen reif geworden, also... Also sieht man auch äh, hier schön die Samen neben den Sachen, die angezeigt mhm. werden. Wachstum, 86%. Erwachsen, erwachsen. Ey. Echt? Du siehst die Prozent? Äh, Weil das habe ich ah, doch aber jetzt nur... Bei, bei Einzelnen. Das, das seh ich nur hier. Nur bei Kaffeebohnen, wenn ich das richtig sehe. Also da, wo ich jetzt stehe. Mhm. Bei denen. Ah ja, bei den normalen, äh, das dürft Getreide sein. Ja, das steht bei mir annehmt. Uh -huh. Ich weiß nicht. Oh, also wenn es normal wäre, dann... <lacht> Stimmt, das, ist, normale das hier Getreide. ist Getreide. Das ist Crops, Okay, Grossmassier. Also... Okay. Mal naja, also was ich jetzt vorhabe, ist, dass ich erstmal den Schmelzofen ganz fertig mache, damit wir vernünftige Waffen und Rüstungen kriegen. Äh, nicht Rüstungen, sondern Waffen und Werkzeuge. Entschuldigung. So. Und dafür. Also ich habe Lehm. Ich habe Kies. Ich habe Glas. Wovon ich mehr brauche, ist offensichtlich immer noch Sand. Noch Sand? Ja. Ja. So, was habe ich denn alles an Erzen? Was hab ich, das hab ich, das habe ich, das habe ich. Habe ich nochmal 8 Diamanten. Wir haben 16 Diamanten. Okay. Dann kann ich Redstone rein. Dann so viel Redstone um, brauch ich gar nicht. Dir auf jeden Fall mal ein Diamond Pick, weil was wir brauchen ist äh, Obsidian. Weil wir okay. aus Obsidian Eisen und <lacht> Aluminium Alumite machen können in der Schmelze. Okay. Und das Zeug ist wirklich, wirklich gut. Ah, wir haben Sand. Cool, dann kriege ich die Schmelze sehr groß. So. Das Krasse an der Schmelze ist, man kann sie immer größer machen. Und je größer sie ist, umso mehr passt einfach rein. Aber okay. so, haben wir noch Kohle? Haben wir irgendeine Werkzeugkiste? Ähm. Ich glaube nicht. Hey. Aber ich, ich habe so viele Doch, Werkzeuge, cool, die ich ja. eigentlich gar nicht richtig brauche. Mhm. Kannst du mal an die machen. Boah, was ist denn jetzt los? Ich hab voll Husten, weil ich komm gleich wieder. <lacht> <lacht> Mann! <lacht> <lacht> Ähm, hast du schon eine hingebaut? Äh, Werkzeugkiste nicht, aber... Okay, da kann ich ja Ach ne, dann ist... Ja... Ach übrigens, was ich festgestellt habe, wenn man neben die Werkbänke da eine Kiste baut, was wir jetzt noch nicht haben, dann schließt die Kiste direkt an die Werkbank an. Genauso wie die Pattern Chest an, die, an den Part Builder. Okay. Also wenn du in der Werkbank bist, hat die Werkbank eine Kiste. Das ist echt cool. Aber eine Essenskiste haben wir da schon. Nee. Ja. Und die Pflanzenkiste ist im Wasser. Naja, mhm. <lacht> aber wo ist denn die Essenskiste? Das wollte ich. Ich wollte den Stein irgendwann drin. Äh, Essenskiste. Äh, ja gut, das wagen mal die da. Oh, die ist zugemüllt, oder was? Ja, es ist so ziemlich alles zugemüllt, merke ich gerade. Ja, ich nehme mal ein bisschen was raus. Ich gebe dir mal was, weil ich hab Tomaten. Das ist ja. <lacht> Dingens genau. Ja. Ähm. Mhm. Haben wir Kiste, wo glatter Stein drin ist? <lacht> hm. also ich glaube, so die, die. die oberste. Ja, okay. So. Da haben wir ganz viel Cobblestone. Okay, jetzt habe ich wieder zwölf. Da kann ich, habe mir eigentlich noch ein Bestandteil von der Schmelze gefühlt. Ein Chisel habe ich noch. Ach mhm. ja, und letztes Mal habe ich mich ja... Oh, ein Schüssel macht drei. Angriffsschaden? Okay. Ja, das, äh, die Dinger machen alle irgendwelchen Schaden, das ist... Also auch zum Beispiel die Holzfäller-Axt oder dein Hammer. Mhm. Dein Hammer hat... hat sogar irgendein... Ähm, na, wie heißt's? Ähm... Bane oder irgend so so gegen Untote. Äh, mhm, meiner der nicht. stärker? Meiner nicht. Doch. Steht zwar nicht drauf, weil die... Die, ähm... Na, no, äh, Tinkers-Sachen, die, das gilt nicht als Verzauberung, sondern das ist einfach bei denen so ähm, in sich, die kann man nicht verzaubern. So, die haben okay. das Ganze, da. Ja, das wurde wahrscheinlich beim Update hinzugefügt, ne? Ah, ne, das ist, glaube ich, schon länger. Schlag oh, okay, mal mit dem ne. Hammer, ich da glaube, er hat auch. Da habe ich es vorhin noch nie bemerkt. Mhm. Hast du damit Untote geschlagen? Nein. Dann kannst du es nicht bemerkt haben. <lacht> so. Aber auch nie gesehen, dass da Angriffsschaden draufsteht oder so. Steht da jetzt einer drauf? Ja. Ja, plus 3 Attack Damage. Aber ich glaube, das war beim Update, dass sie den Damage, die Damage-Anzeige dazu gemacht haben. Ja, das glaube ich auch. Das da, das meinte mhm. ich ja. Aber ich habe hier immer noch dieses Monster-Charcoy-Dings und eine Tomate ja. von hier. Immer noch Ach, Stell mir die Frage, ob das auch Ort wieder falsch ist. Nice. Hm? hm? Mit R ordnet man Genau, ja, das ist mir aufgefallen, dass ich das zu lang nicht gemacht habe. Genauso Kisten kannst du auch mit R statt mit den Buttons. Ach so, okay. Und das Dumme ist, R ist doppelt belegt mit Recipe, also oh, die ja, Rezepte. Ja. Das heißt, wenn du wohin zeigst, kann es sein, dass er ordnet und Rezept macht. Oder wenn du unten in der Suchleiste nur irgendwas suchst, das ein R enthält, sortiert er dein Inventar. Oh. <lacht> Aber man gewöhnt sich dran. So, wieder 12, dann dürfte ich jetzt fertig, werden sogar 16. Ja, wir bräuchten Lava. Ja, ich baue mich jetzt mal nach unten hier irgendwo. Okay, cool. Und ähm, schau mal, ob sich da Lava finde. Mhm. Ah hier ist immer noch das Gold, das ich damals mal gefunden habe. Brauchen wir das? Äh, wir brauchen früher oder später alles. Okay. So, was mach ich da? Und oh Mann, ich habe keine Ziel. Pick mehr. So, ich mach mal hier Werkbank. Her, Ach, hier ist schon wieder so viel. Ich hasse das. <lacht> Mann. <lacht> ja, man sollte sich dann so Ziele stecken. Also nicht, ich so, nehme jetzt, jetzt alle ich Bodenschätze, nicht. die ich finde. Nur noch das Gold. So, <lacht> so ja, ähm, ich habe habe ich gerade schon erwähnt mit den Kisten neben den Werkbänken, das ist echt eine coole ja. Sache. Habe ich gerade mal gemacht. Ja, hat doch schon gesagt. Okay, so wenn ich jetzt noch Eisen hätte, obwohl machen wir doch Diamantpicks. Ja, das, das sind noch Diamanten da. 13, glaube ich. Hast du die oder hast ich habe die äh, die? mir nur eine Diamanten gemacht, die sind in der Erzpool. Wenn ich mir jetzt wieder glaube, was die Erztruhe ist, <lacht> die da hinten, ah ja. Ach, ich hab noch okay. Sand. ausgesagt. Sand? Sand brauche ich immer, ja. Sand, Kies und Lehm sind die drei Bestandteile von der Schmelze. Okay. Sand, Kies und Lehm. <lacht> Alles in grauen Mengen, ja. Mhm. Äh, ja, wo bist du? Ich schmeiß dir mal den ähm, Sand hin. Bei der Schmelze. Oh. Äh, hier. <lacht> das schaust cool aus mit dem Hund auf dem Kopf. So. Okay. <lacht> um, warum habe ich eine Schere? Ach, ich habe eine Schere dabei, um Schafe zu scheren, das war das andere Thema. Weil wenn wir drei Betten hätten. Dann könnten wir die Nächte überspringen. Okay. Da draußen steht An, ein ich da Hä? Wo ist hm? ein Skelett? Ich höre draußen ein Skelett stirben. Ja, es ist toll. Mhm. Um, wo wolltest du jetzt? Die so! Jetzt ja. ich Dann. das mal ein bisschen mit einer Hammer austesten, wie ich die Treppe bauen kann. Mhm. So. Mal schauen. Schmelzofen brennt nicht. Warum brennt der nicht? Mach ja. keinen Blödsinn, Schmelzofen. Oh, sag nicht, dass die untere Schicht immer. Oh, dass die untere Schicht immer ja. aus Steinen sein muss. Die ja, nicht aus immer aus ich... Ach ne, da unten fehlt der Block. <lacht> so. Hast dich getäuscht? Ähm. Mist. So. Ich hoffe, dass da so ein... Obwohl, da kann ich ihn ja ändern. Ja, man hat irgendwann so viele Werkzeuge dabei. Ja. Deswegen ist das auch der Vorteil, dass man mit dem Hammer und ähnlichen Sachen auch angreifen kann. Oder mit der Axt. Stimmt. Die Axt hat auch Attack Damage. Ich habe jetzt zwei Waffen Material. dabei, die Dubstep Kanone und, die, ähm, und das Eisenschwert. <lacht> die Dubstep Kanone bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Sachen, die man ja. unbedingt braucht, die Dubstep Kanone. Ja. What? Aber die Kuh ist schon recht schnell gestorben, das letzte Mal. Jo. So, jetzt müsste es passen. Nein, warum nicht? Dann... Glaube ich, bestätigt sich meine. Be ne, da hinten fehlt noch einer. Ah. Jetzt hat. Aber jetzt. Geht doch. Nein, immer noch nicht. So. Dann brauche ich da noch einen durchgängigen Block. Jetzt aber. So. Geht's jetzt? Äh, so, Moment. Soll ich Silizium-Erz mitnehmen? Ähm, ja. Brauchen wir dann zwar erst später für Raumfahrt, aber. Da nehme ich es mal mit. Yay, es funktioniert. Okay, die Schmelze ist schon mal aktiv. Jetzt brauchen wir nur Lava für den Betrieb von dem Ding. Ich bin schon am Suchen. Mhm. Ähm. Ich komme mal mit Wasser nach. Okay, ähm. Ich habe mich hier so runtergebaut. Vielleicht siehst du, okay. siehst du mich? Ähm, Moment. Müsste mal irgendwie besser verbinden, das habe ich jetzt nicht so professionell mhm. gemacht. In welcher Richtung bist du ungefähr? Ah ja, da habt ich... Okay. Das heißt, du hämmerst oder. Ich versuche ah, ja, hier einfach gerade mal ein bisschen durchzubauen, weil mhm. hier so ein Flöder Kies ist. Ähm, aber ich arbeite mit der Power oh, ja. <lacht> Okay. Oh. Dann schaufel ich mal. Shit, das war jetzt falsch. Mist. Verdammt. Mhm. Ich will das hier schön alles einheitlich bauen. Ah ja. So. Hey, was? Äh. Hä? Ich hab keinen Kobel. Achso, du machst Zweierstufen. Ich Stufen? mache immer so zwei Stufen, ja. Ah, jetzt kapier ich's. Ich weiß mit dem Hammer nicht so. Aber dann. Ey. Das ist jetzt so. Dann mach ich oben, machst du unten. Jetzt bin ich wieder drin. So. Äh, ah, Achtung Kies. Okay. Dann kannst du ausleuchten, weil dann kann ich einfach durch. Ja. Ist dir übrigens das auch schon aufgefallen? Schau mal über mich. Über dich? Es gibt einen Better Torch Mod. Man kann jetzt in ein Feld mehrere Torches machen. Krass. <lacht> Better Torch. So. Wie sich das anhört. Mhm. Aber das sind die, die Sachen, die früher immer so nervig waren. So mit... Ähm, na? Torches, die dann in der Ecke stehen und dann musst du dort nur eine machen, weil ja schließlich... Ja, dann da sah es aber nicht mehr sehr, so schön symmetrisch aus. Ja, ich, äh, wir können ja dann die Wand... Ähm, so. Zack. Das kann ich natürlich auch nicht damit abbauen, das ist auch ein bisschen böse. Ah ja, dann mach oh, ich das. Oh, da ich ist schon mit. wieder... Äh, wie heißt mhm. das? Quantenstaub. <lacht> so. Ein Quäntchen Dust. Ja, bei mir heißt es auch Quantenstaub. Kann man das damit abhauen. Okay. Jetzt kann man, glaube ich, sogar mit dem Hammer aufbauen. Oh, okay. du mit deiner Diamanten-Spitzhacke. Pickel einfach schon mal vor mich hin. So. Machen wir erstmal gezielt die Treppe und ignorieren alles andere. Nachher können wir ja aufhübschen. Ah, hier muss ich wieder mit der Spitzhacke. Mhm. Ups, Entschuldigung ah. Ich dachte, der <lacht> kommt jetzt irgendwann. <lacht> nee, das war Weil es hat einfach mal drei Herzen abgezogen. <lacht> ja, Attack Damage plus 3. So. <lacht> Oder? Nee, plus 5 hat die. die Diamantpick. Ich die ist in halben plus. Herzen gemessen. Ach so, ja. Ich kann noch okay, schaufeln und dann du weiter. Was ist das? Ähm, oh, das ist Ice Zone, da können wir leicht Fossilien drin finden. Und um, der, der Stein ist aber sehr seltsam. Wenn du den abbaust, kann es sein, dass Nachbarsteine sich verändern. Ja, das also hat können ist sowohl passiert. einfrieren als auch auftauen. Oh, ist ich. oh. oh da ist der in der Mitte, Permafrost. Ja. Der sorgt dafür, dass die Nachbarsteine dann wieder einfrieren. Oh, unser Countdown bimmelt. Oh nein. nicht oh gut. Machen wir noch kurz. Ja, ja machen wir noch. Überziehen. Ich weiß nicht, ob man das Permafrost wegbauen kann. Ja, da kommen ja Sachen raus. Was habe ich gekriegt? Farnsamen. Fossile Farnsamen. Cool. Ah ja, das hatte ich schon mal in der Singleplayer-Welt. Frozen Meat, das ist sau cool. Frozen Meat. Okay. Ich habe eingefrorenes, eingefrorenes Mammutfleisch. Ich baue mich jetzt mal hier runter. Mhm. Du kannst dich ja in die andere Richtung. Ja, ich will nur schauen, ob ich irgendwelche coolen Fossilien finde. Okay, hier ist wieder Selizier Ah, ich höre Lava blubbern. Oh. Ja, vielleicht. Ach, das ist doch nicht ist cool. Ja, da hinten wird's lauter, glaube ich. Ich habe leider meine Minecraft Sounds nicht so laut. Mhm. Ja, ich glaube in die Richtung, aber ich würde sagen, machen wir uns in der nächsten Runde auf die Lava Jagd. Genau, machen wir. Sorgen mal. Ein... Kann man es mhm, essen? Ähm, nee, ich glaube man kann es auftauen und dann essen, aber es hat plus 7 Attack Damage, aber nur für einen Schlag, dann ist es kaputt. Darf ich verschlagen? <lacht> <Nicht schuld. lacht> okay, dann sagen wir mal für diese Runde Tschüss und machen gleich weiter mit der Aufnahmesession, oder? Genau, Tschüssi! Tschüss Leute! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> oh, boah, Nein. ich hab dich jetzt so lange zurückgehalten.